»Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Sie ist weder besonders schön, noch entspricht sie dem üblichen Seemannsgarn. Dafür zeichnet sie sich durch etwas anderes aus. Sie ist wahr. Es ist meine Geschichte und sie beginnt in den Sklavengattern von Port Rolat. Wochen verbrachte ich gemeinsam mit meiner Mannschaft an diesem Ort. Dort, wo eine Menschenseele nur so viel zählt, wie sie auf dem Sklavenmarkt einbringen kann.« eines Tages öffneten zwei Menschenfresser unseren Pferch und ich dachte, dies wäre das Ende. Ich hatte keinen Zweifel, dass ich als Speise für einen dieser stinkenden Hoge enden würde, die uns Tag ein, Tag aus ausbewachten. Doch sie hatten andere Pläne mit mir und meinen Sehnteuchten. Unsere Wärter prügelten uns mit Peitsche und Knüppel auf die Hafenmole. Dreißig Frauen und Männer waren wir, halb verhungert und abgerissen. Wir standen im Licht der untergehenden Sonne und dachten dass uns als nächstes zu Ehren einer dämonischen Scheußigkeit den Wellen überantworten würde. Doch es sollte schlimmer kommen. Ein besonders großes Exemplar der Menschenfresser gesächte sich zu uns. Er galt als Oberhaupt dieses Dreckslochs und maß sicherlich mehr als zweieinhalb Schritt Höhe. Seine verrunkelnd Haut hatte die Farbe von sternlosen Nächten. Er musterte uns mit verholener und verholener Gier. Dann sahen wir es am Horizont. Spinngleich tanzte das gewaltige Monstrum auf acht Beinen über die Gischt. Sein goldschimmernder Leib maß sicherlich fünfzig Schritt und überragte uns in seiner Höhe um eine Vielzahl. Dutzende Leiber, halb Mensch, halb Krustentier krabbelten auf der Borke dieses ungeschaffenen scheußlich, scheußlichen Wesens, wie Parasiten auf einem sterbenden Kadaver aus dämonischer Borkenhaut. Vier düstere Hörner standen den Göttern frevelnd gen Himmel. Einige von uns warfen sich... Ob des Schreckens dieses Monstrums mit gefesselten Händen in die Hafenbucht. Andere hörte ich laut Gebete sprechen, doch mir fehlte zu beide der Mut, konnte den Blick nicht mehr von diesem Ding nehmen, das schnell auf uns zutanzte. Sechster Zar, 20 Uhr. Ihr befindet euch in eurer Kapitänskajüte zu einer letzten Besprechung eures ersten Tages in Perikum. Und so wie die Dinge stehen, sollte ich wohl die Admiralin in Kenntnis setzen, dass man ihr Asyl in der Löwenburg angeboten hat, nicht wahr? Ja, das scheint sehr vernünftig. Wie gesagt, ich kann sie morgen gerne dahin bringen. Auch wenn Mareks Spione herausfinden sollten, dass sie sich hier an Bord befindet und von Bord geht, wird sie wohl da das Erste sicher sein. Das mit ja, der Schule nicht. der Austreibung sollte ich vielleicht erst einmal nicht erwähnen, oder, Abelmir? Ich denke nicht. Wir sollten sie vielleicht behutsam darauf vorbereiten. Ich denke, Tapfel ist ihre Spektualität hervorragend geeignet. Um, Naja, er besitzt ein großes Einfühlungsvermögen für solche Sachen. Mhm. Interessant. Ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Von so einem Mann kann ich vielleicht noch etwas lernen. Was... Einfühlungsvermögen angeht. Nun, ich denke, er wird damit kein Problem haben. Vielleicht kommt ihr auch mit mal in die Schule. Ich Kapitaler. weiß nicht. Kapitan noch hat Zeit. Tretet ein. Wir haben draußen einen Hafenwächter, der würde ganz gerne mit euch sprechen. Soll ich ihn hochlassen oder wollt ihr nach draußen kommen? Ich komme nach draußen. Und dann, Und dann äh, ja, kommt mit. Dann begleiten wir euch doch, oder? Also was der Kerl zu sagen hat. Nickt. Ja, wenn vielleicht. Ihr, wenn ihr nach draußen kommt, ähm, während Mann das noch etwas sagen möchte, äh, könnt ihr schon sehen, wie dort äh, drei Hafenwächter stehen, äh, die euch äh, mit einer Fackel in der Hand anstarren. Äh, neben ihnen äh, könnt ihr ein großes Fuhrwerk erkennen. Mit zwei, drei Jungen, die das Ganze ziehen und Fässer, die darauf stehen. Einen wunderschönen guten Abend. Fex mit euch. Ihr seid die mit euch. Ihr seid die Kapitana von dem Schiff? Bin ich. Was gibt das? Sehr gut. Ich bin der Hauptwachmann Krachleder. Und ich wollte euch fragen, ähm, eure Gebühren bezahlt ihr, ja? Natürlich bezahlen wir unsere Gebühren, wenn wir hier liegen. Ja. Wie viele Männer habt ihr an Bord? Ähm, ich äh, schaue mich mal nach Dr. Rumpel um. 50, 100, 150, 200. Rumpel, kommt her! Ja, ich komme. Dieser gute Mann fragt, wie viel Besatzung wir haben. Oh nein, oh nein, oh nein. Wofür wollt ihr das denn wissen? Es scheint eine Rolle für die Liegegebühr zu, äh, zu spielen, was mir allerdings neu ist. Ich dachte, das hinge von der Größe des Schiffes ab. Äh, ja, das ist auch so. Äh normaler ich habe auch alles bezahlt Ich habe auch nicht wirklich gefeilt na gut er ist gefeilt habe ich wirklich aber äh, ich, ich kenne den mann auch das ist das ist der der hafeninspektor krachleder ja das sagte ich eben gut wofür braucht ihr die informationen wie viel besatzung wir haben wenn offenbar bereits alles geregelt ist für die fässer mit wasser die wir euch zur verfügung stellen ähm, 300 mann also, die sind aktuell nicht alle an Bord, aber wenn ihr es auf äh, banner wissen wollt, dann 300. Mittlerweile fast 400. Bisschen wie die Wasserfässer bezahlen noch extra? Ähm, nein, das nicht. Ähm, wie gesagt, ihr liegt im Hafen von Perikum, da kümmern wir uns selbstverständlich um euch, wenn ihr eure Gebühren bezahlt. Ähm, 400 sagt ihr, das sind dann acht Fässer, die ihr bekommt für diese Nacht. Einfach so? Ja, einfach so. Ähm. Junge, bring mal die acht Fässer runter. Er hätte etwas dagegen, wenn sie sich vorher inspizieren. Äh. Ja, ihr dürft sie selbstverständlich inspizieren, der zuckt mit den Schultern. Ja, die ja, Frage ist doch eigentlich, warum wir acht Fässer bekommen. Ich habe nichts bestellt. Ja, die bekommt jeder Schiff, aber abhängig davon, wie viele ähm, Bandstärke sie, sie haben. Aber warum? Weil ihr die Brunnen der Stadt nicht mehr benutzen könnt. Warum kann man die Brunnen nicht mehr benutzen? Ist etwas vorgefallen? Das klären wir noch. Fällt nicht solche Fragen. Ihr bekommt die Fässer und äh, wir weisen euch darauf hin, dass ihr aus den Brunnen äh, aktuell nicht schöpfen könnt. Darf ich <lacht> fragen, wo ihr das Wasser habt dann? Aus dem Dapad. Bell aufwärts. Ähm. Soll ich vielleicht diese Situation klären? Na, wenn die Brunnen verunreinigt sind, wäre Klärung doch äh, in der Tat gut. Und äh, ich kenne mich ein bisschen mit Wasser aus. Ihr seid ein Zwerg, verzeiht. Aber dafür haben wir unsere Fertig. Wir haben zwei Tempel hier. Wenn ihr nicht wenn wollt... kommt acht Fässer umsonst. Das ist was Gutes. Nun, das wird sich zeigen, ob das was Gutes ist. Hey, jeder... Guckt euch die Fässer an. Macht sie auf und prüft sie. Ja, ja, tun wir. Ja, und äh, Dann könnt ihr wieder zusehen, wie die äh, Jungen die Fässer abladen, äh, die viel zu schwer für sie sind. Und äh, dann eure eigenen Leute die Fässer dann nach oben holen. Sind äh, allesamt versiegelt, allesamt aus Holz, äh, mit ein paar eisernen Beschlägen. Und äh, es gibt so ein kleines äh, perikoma siegel darauf von... Das wird wohl das, das Perikumasiegelse einfach sein, also dieser, dieser Delfin mit dem Schwert. Kann man sich irgendwie aufmachen und die oberste, sagen, die, die, die oberste den, den Deckel aufmachen? Also du kannst, einschlagen. Du, du müsstest da mit einer Axt, also wenn du willst, kannst kann dir einer der Männer so ein kleines Handbeil geben, damit kannst du auch reinhacken. Ich nicht der matrose gefällt. ist. Ja, ich, wollte, ich dachte ihr Ich mache das auch mach selbst. Äh, äh, macht, das unter, macht das unter Deck, aber wenn die Fässer ordentlich verstaut sind. Dafür brauche ich trotzdem den Befehl der Kapitana, Ihr seid nur noch äh, der, der Magus. In der Tat. Der werte Herr Magus hat eine sehr gute Idee, denke ich. Ähm, wir sollten aus allen Fässern Proben nehmen und sie unseren Terboniterinnen bringen, bevor wir irgendetwas davon an die Mannschaft ausgeben. Ja, das äh, kann ich dann unten so weitergeben. Soll unser Alchemist das auch nochmal prüfen, oder? Ja, doppelt halt besser. Okay, dann bringe ich sie jetzt runter und dann wird eine Probe für den Alchemisten und eine für... Das sind die in der Krankenstation, ne? Der, der, Buden, der ja. Ich, ja, okay, Krankenstation. Und, und damit, jedes Fass. Ja, ja, so verstanden. Und damit werden eure eigenen Fässer dann auch nach unten geräumt während äh, sich der äh, Hafeninspektor äh, zufrieden nickend irgendwie erst auf einer kleinen Liste abhakt und dann in Richtung des nächsten Schiffes geht. Ich erwarte nicht wirklich, dass wir etwas finden, aber sicher ist sicher. Meint ihr, ist es eine Falle? Nun, da könnten sich irgendwelche Wesen drin verstecken in diesen Fässern. Sicher ist sicher. Nachzuschauen ist nicht, keine schlechte Idee. Mindergeister? Nun, ich dachte ja, das ist Schlimmeres. Ich dachte oh. eher an, Gif an Gift oder ein Schlafmittel. Ich oder eher an Dämonen oder ähnliche Kreaturen. Oder blinde Passagiere. Wir müssen mit allem rechnen. Ich schicke einen der Sch äh, Chefsjungen den Wachen hinterher. Der soll mal beobachten, ob wirklich jedes Chef hier äh, besser bekommt. Ich meine, selbst wenn da blinde Passagiere drin sind, dann sind sie umsonst. Hehehe, <lacht> alter Gräumwitz. <lacht> ja, aber sie zahlen keine Überfahrtsgebühr. Wäre das nicht schlimm? Naja, wir. Sklaverei ist immer so ein schlechtes Wort, aber wenn man die uns schenkt, diese Fässer, dann ist der Inhalt der Fässer ebenso mit dabei. Warum ist Sklaverei denn ein schlechtes Wort? Naja, im Mittelreich mag man das nicht und. Naja, ich glaube, die Kapitän. Naja, hier kommt die aus auf, auf Fasar, oder? In der Tat. Der Inhalt des Fasses gehört uns auch. Ob da jetzt Wasser drin ist oder ein Dämon. Ich möchte nicht dabei sein, wenn der Dämon da rauskommt, aber er gehört uns. Ja, Serpentilio wir. wird erfreut sein, dies zu hören. Kapitän, ich euch eine Versicherung äh, verkaufen? Nein, das ist jetzt wohl kaum der richtige Moment. Wenn die Fässer geöffnet werden und der Dämon rausspringt, dann gibt es keine Versicherung mehr. Ich glaube nicht, dass ein Dämon aus diesen Fässern springt. Die, die, die Ausrede, wenn es denn eine gewesen sein sollte mit den Brunnen, ist doch sehr... Originell. Wir sollten der Sache nachgehen. Ja, vor allem ist sie leicht zu überprüfen. Aber er hat gesagt, wir sollen keine Fragen stellen. Das sagen sie immer. Na gut. Vor allem dann, wenn wir erst recht Fragen stellen sollten. Oh, nein, wir können seiner Anweisung ja schon folgen. Wir tragen diese Informationen einfach an die Bevölkerung von Perikum heran. Und wenn wir dann auf Zustimmung stoßen... Wenn man uns sagt, ja, das haben wir auch schon gehört, dann sind die Brunnen tatsächlich irgendwie problematisch. Und wenn sie sagen, was, das kann doch gar nicht sein, Perikumar brunnen sind die besten Brunnen, was redet ihr da? Dann wissen wir, dass da irgendwas äh, im Busch ist. Ich denke, wir werden genau beides hören, bei den ganzen Gerüchten, die ich bisher aufgeschnappt habe. Und wir könnten auch tatsächlich keine Fragen stellen, sondern die Brunnen untersuchen. Naja, also ich habe heute Nacht nichts Besseres vor. Wer will mitkommen? Ich, ich glaube, ich... hat sich freiwillig gemeldet. Ja, ich, ich würde mir das tatsächlich mal ansehen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. ich gehe wieder nach unten. Nein, da sind die Fässer, da gehe ich auch nicht hin. Ich gehe ja, am besten zu den... Ich gehe zu Angoschmenia. Das ist eine gute Idee. Äh, da komme ich mit. Nein, Moment, ich muss mich um die Brunnen kümmern. Ah... Ah, oh, oh. ja, so, Entscheidung. Wie, wie Dr. Rumpel schon auf seinen kleinen bei äh, in Richtung der Zimmermänner und Frauen humpelt. Oh. na dann lasst uns mal lieber diese Brunnen untersuchen. Wir hoffen wir mal für den armen Kleinen, dass Logoloch nicht wieder einen seiner Wutanfälle hat. Es heißt logisch! Naja, das klappt ja sehr gut. Um zurück zu unserem eigentlichen Thema zu kommen, habe mir, wenn ich in der Schule der Austreibung willkommen bin, dann würde ich da einmal mitkommen und mir das Ganze ansehen. Nun, ihr könnt sicherlich vorbeischauen, ob sie euch hereinlassen. Ich denke schon. Erhütet euch vor dieser Sekretärin, sie ist etwas, nun ja, eigenwillig. Nun gut, das klingt doch erstmal sehr vielversprechend und ähm, mit Sekretärinnen bin ich bisher immer sehr gut zurechtgekommen. Nun, ich fürchte, sie ist auch weiß, Marian. Sie haben ein etwas verqueres Weltbild. Ich bin auch mit Isarun sehr gut zurechtgekommen. Nun ja, Isarun war schon... aufgeschlossener, nennen wir es so. Aber ihr seht selbst, Erfahrung macht klug, wie man natürlich schon sagt. Natürlich. Ich denke, das kriege ich schon hin. Ich habe auch noch etwas mit der Stadt zu tun, ich muss noch etwas besorgen. Äh, braucht ihr etwas aus der Apotheke, natürlich? Da müsstet ihr euch mit Serpentilio absprechen, aber ich glaube, er war selbst schon auf dem Markt. Ah, gut. Und dann? Gut, dann äh, machen wir drei einen kleinen Abendspaziergang zu einem malerischen Brunnen. Das klingt verlockend. Ja, dann könnt ihr euch trennen. Aber du möchtest äh, zu einer Apotheke und du möchtest was kaufen. Tonys, ich habe oh, vor, die, diese Nacht eine astrale Mediation durchzuführen. Das soll ich dabei unterstützen. Ja, okay, kein Problem. Sollst du bekommen, musst du auch nichts drauf würfeln. Ähm, ja, kostet dann den üblichen Preis. Kannst du die abstreichen und. Grund, du irgendwas brauchst, Bescheid. Ja, wenn sie haben, schwarzer Mond. Immer gern genommen. Ja, warum nicht? Also, du musst halt ein bisschen höhere Preise bezahlen, weil das hier dann nicht wächst, aber. Gut, du bekommst auch schwarzer Mohn. 50% mehr? Reicht das? Oh, mach, mal, mach mal 180%. <lacht> okay, eins gleich zu handeln? Frag. Ja, natürlich, Nein. das sind viele, Nein. viele, Nein. viele äh, Steuer. Ja, schwarzer Mohn kommt von den soll. Weder kann ich handeln, noch will ich das. Ja, sonst kannst du noch mehr. Äh, nee, einfach, weil es falsche, falscher Kontinent, ist, ist nicht, aber falsche Seite des Kontinents ist. Und da musst du viele Steuerzonen durchfahren. Dementsprechend ist es teuer, das ist gut. Ja, alles gut. gut. Okay, Ich würde ich, ich würd mich auch beim Apotheker für ihr so beilasse ich mal, ob etwas irgendwas mit den Brunnen nicht stimmt. Wir sind Gerüchte zu ohren gekommen, dass sie nun ja keine Trinkwasser keine Trinkwasser mehr sind. Ja, die Meldung habe ich äh, heute Mittag irgendwann bekommen. Das stimmt schon. Ich weiß nicht, was da dran ist, aber äh, seit äh, heute Morgen äh, ist das wohl im Umlauf und äh, mittags wurde ich informiert. Und äh, ja, jetzt wurde wohl eine ganze Menge in, in äh, Bewegung gesetzt. Ja. Und ihr bezieht euer Wasser aus dem Dapert dann, oder? Äh, nee, nee, also jetzt hier am, direkt am Hafen, da das ist ja viel zu schlechtes Wasser. Jetzt gerade für so eine Apotheke, da, da müsste ich dann weiter rausfahren. Ähm, naja, und die, die Brunnenwässer waren bisher von einer äh, anständigen Qualität, sag ich mal so. Es ist jetzt ja kein, kein, kein Quellwasser oder vom, vom Wasserfall direkt. Ähm, also das habe ich halt auch schon eingekauft, so. Aber äh, nee, ich habe jetzt das Wasser ähm, gegen, äh, gegen Geld äh, von einem der Brunnen bekommen, ja. Also da sind dann Stationen aufgestellt und da kann man sich dann äh, ein Fass kaufen oder äh, kleinere Bestände. Hm. ihr müsst dafür bezahlen interessant ja ich habe dafür bezahlt äh, wer vertreibt denn diese, diesen Fasshandel mit frischem trinkwasser also im auftrage geschieht das wohl vom marktgrafen wenn ich jetzt der meinung die wachen die da vorstellen das waren das waren die Perikummer wachen ich, ich glaube was da mal nachgucken im moment da verschwindet er kurz und kommt nach zwei Minuten wieder. Also, das ist ein silbernes Wappen, schwarzes Zwinges, das sind die Marex. Also, die Aha. handeln damit. Interessant. Die holen das äh, wohl von, von weiter auf, Quell Quellaufseits äh, vom Darpart. Ja, da holen die das her und äh, bringen das dann hier hin. Und, und äh, habt ihr schon getestet, das Wasser? Und schon benutzt? Ja, ja schon. Also nicht viel, aber äh, für, zum, zum sauber machen vorhin. Ihr kommt ja schon, also das, das ist ja auch schon eine Frechheit. Ich wollte den Laden eigentlich zumachen. Ne? Guckt, mal, äh, guckt mal auf eure Chronometer. Äh, ja. ja, ich weiß, aber es ist dringend. Ich hab Dank für eure Mühe und würde ihr mal zwei Silberter-Likes einlegen. Hätte ja. hätte ich euch gar nicht die Tür aufgemacht. Seht Adalo. ihr? Seht ihr? Äh, naja, naja, also wie gesagt, so, vorhin zum, zum Saubermachen von, mein, von meinen Apparaturen habe ich das benutzt, ja. Aber ihr habt das vorher nicht getestet, ob es, ob es einwandfrei ist, oder? Nein, den Mareks, kann, kann man vertrauen. Die, die handeln ja mit, mit allerlei und ich weiß jetzt nicht genau, wird schon einen Grund geben, warum warum die Brunnen gesperrt sind. Das machen sie jetzt ja nicht regelmäßig. Hm. Na gut. Na ja, alles Geldwucherei und, und, und Geldschneiderei, aber so, so, so ist das eben. Vielleicht solltet ihr selber einmal prüfen, ob das Brunnenwasser wirklich vergiftet ist oder ob sich das Handelshaus Marix nur eine neue Einnahmsquelle aufschließt. Naja, Und, also ihr meint das Wasser von, von dem Marix ist? Ja, habt ihr das schon mal getestet, ob das Brunnenwasser ob, äh, nun ja in irgendeiner Weise kontaminiert ist? Also das Brunnenwasser komme ich ja nicht mehr wegen den Wachen, die stehen jetzt davor, aber.. Und die Wachen kommen die von vom Handelshaus Marix, nicht wahr? Nee, die Wachen, das sind Pericoma-Wachen. Ja, von wie werden sie bezahlt? Na, vom Marktgrafen. Von, dem, von den Polygons. Mhm. Na gut. Wie gesagt, ich wollte euch jetzt keine rebellischen Gedanken in den Kopf setzen, aber... Äh, vielen Dank. Das sind mir noch die besten. <lacht> und jetzt raus. Ja, ja. <lacht> und um wiedersehen. Nein, bitte nicht. Ach, und, äh, morgen, dann morgen, mit ja der Die Tür, und du kannst auch direkt das Schloss hören. <lacht> Perikon. Ja, wer möchte sich jetzt einen der Brunnen angucken? Zulamin, Boltax und... ich, Raffi ist dabei. Gut, äh, es dauert gar nicht lange. Ihr geht so ein bisschen abseits des Starparts in Richtung Süden und könnt dann äh, noch, bevor ihr einen der Hauptplätze äh, äh, erreicht, könnt ihr dann direkt an der Flottenakademie könnt ihr einen der Brunnen vorfinden. Und äh, davor stehen dann auch drei Wachen. Und äh, ebenso wie... Die äh, leute die bei euch vorbeigekommen sind jetzt ähm, große wägen mit äh, einigen fässern darauf und äh, es gibt auch so einen kleinen stand wo man dann kleinere tonkrüge oder so etwas kaufen könnte die dann weniger wasser fassen guten abend neuer abend Geht's? einen schönen guten abend das ist äh, rafim ritter des reichs hm? Ja. Ihr bezahlt alle den gleichen preis eine Chance. Äh, könnt ihr mit ihr euren Orden wedeln, wie ihr wollt. Ihr, ihr missversteht. Wir sind äh, dazu eingesetzt, um ähm, die Qualität des Wassers zu überprüfen und gegebenenfalls ähm, wiederherzustellen. Das möchte ich schriftlich sehen. Nun. Habt ihr das Siegel des Markgrafen? Ähm, lasst mich einmal ja gucken. Ich äh, müsste äh, Briefe, den Briefwechsel mit ihm noch haben. Ja, ich habe irgendeinen Brief von ihm, ähm, aber... Ja, also Ich möchte eure jetzt? offizielle Bestellung sehen. Eine Bestellung? Ähm, ich hätte aber doch gar kein Wasser bestellt. Die Bestellurkunde, dass ihr nun die äh, Brunnen prüft. So, äh, dürfte ich euren Namen erfahren? Selbstverständlich dürft ihr danach fragen. Ich bin Raul Holt von Iffernswede. Raul Holt von Iffernswede. Freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin... Damit überreiche ich Ihnen nochmal meine... Ähm, meine ähm, Karte... Ich bin Boltax, ähm, ihr seht hier, mit dem goldenen Rand. Jetzt Aber könnt ihr euren Kindern erzählen, dass ihr mich kennengelernt habt. Ähm, und ich muss dann nur äh, Rondrigans äh, Okay einholen, um äh, diesen Brunnen zu untersuchen. Euer Gesicht kenne ich von irgendwo her. Natürlich, ich bin ein Held des Reiches. Wurdet ihr nicht mal gesucht? Nein. Seid ihr euch sicher? Ja. Ich wurde nie gesucht. Na, so ein bisschen die Augen zusammen. Na gut, dann äh, seht ihr wohl einem anderen Zwergen zum Verwechseln ähnlich. Ich könnte das jetzt als rassistisch auffassen, aber tue ich nicht. <lacht> ähm, Dürfte ich vorstellen, das ist äh, Zulamin. Ähm, sie ist die schönste Frau auf der Welt, nicht wahr? Ja, das kann ich so bestätigen. Ihr seid wirklich sehr hübsch. Danke. Nun, also wenn ihr gerne eine Bestätigung des Markgrafen in schriftlicher Form sehen wollt. Dann können wir uns um so eine bemühen. Tja, das mir schon recht lieb. Wie gesagt, ich habe äh, von ganz oben den Befehl, dass ich äh, niemanden an den Brunnen lassen darf. Und wenn ihr etwas kaufen wollt, dann wendet euch da drüben an die Händler. Von ganz oben, also vom Markgrafen? Nein, von der Akademie. Beziehungsweise dem Vizeadmiral admiral Ehrenmann von Hartenfels. Verstehe. Und was wäre, wenn die Admiralin sagen würde, wir dürfen die Brunnen untersuchen, würde das dann den Befehl überschreiben? Die Admiralin? Weil, welche Admiralin meint ihr denn? Naja, ich dachte, Perikum hat eine Admiralin. Vize-Admiral, die Admiralin ist gestorben, wenn ihr die meint. Nein, das wäre ja, ja doch. Aber nicht. Doch der ist untergegangen oder irgendwie sowas. Ja, ja, es gab eine große Seeschlacht, vor ein paar Monaten dabei sind äh, ist sie wohl gestorben und äh, drei Schiffe von den Perikumern sind versunken.